Guten Morgen alle. Uh, heute werden wir über Einschränkungen in der vorhandenen Software durch Microservices uh, überwinden uh, sprechen. So es geht hauptsächlich, hauptsächlich uh, uh, dazu, so, uh, zum Beispiel wenn Sie einen Monolith haben, uh, wie Sie das uh, Ganze in, in uh, Microservices uh, spitten können. So. Wer ich bin? Ich bin der Igor Iridic. ich bin Senior Software Ingenieur. Ich habe schon fast 14 Jahre Erfahrung in verschiedenen Technologien. Ich arbeite für Plain Concepts und da ist mein Ziel, Kunden zu helfen, so ihre Systeme zu modernisieren und weiter zu erweitern in Microsoft Azure Cloud und so weiter. Wie ich schon gesagt habe, ich arbeite für Plain Concepts. Uh, Plain Concepts um, ist uh, im 2006 uh, von vier Microsoft MVPs gegründet. So, das bedeutet, bei uns geht es hauptsächlich, hauptsächlich um, um uh, Development und so weiter. Es ist wirklich uh, eine andere Kultur. Uh, wir sind schon uh, Microsoft-Partner schon lange Zeit. Uh, wir haben mehr als 350 uh, Employees und wir haben jetzt, glaube ich, mehr als 13 uh, Microsoft MVPs. Um, als spanische Firma, uh, Plain Concepts ist auch nicht nur in Spanien, sondern auch in USA, in Emirates, in UK, in Deutschland, uh, Holland und so weiter. Um, wir haben auch sehr viel Uh, Prices gewonnen, uh, Microsoft Golden Provider, Microsoft Silver Provider, um, AI Artificial Intelligence Partner, um, Gold Partner und so weiter. Uh, wenn Sie uh, mehr über uns erfahren möchten, dann können Sie uns jederzeit bei plainconcepts.com uh, besuchen und dann uh, werden Sie am, einfach alles über plainconcepts sehen und erfahren und lesen. Gut, jetzt worüber sprechen wir heute? So Heute sprechen wir, wie ich schon erwähnt habe, über Monoliths und auch über Microservices und wie Sie äh, Ihre Software ähm, erweitern können oder wie, wie Sie das Ganze so in, in uh, Microservices ähm, splitten können und einfach das Ganze zu verbessern. Äh, wenn wir über Monoliths sprechen, wir sprechen nicht über so eine Monolith, sondern wirklich über äh, Monoliths in, ähm, in Software. So, das ist das ist unser Goal, äh, darüber zu sprechen. So, was sind die Monolithen? Monolithen sind, ähm, das, sind die, die, äh, Systeme, die das sind die Systeme, die zum Beispiel das das Ganze, sorry zu zu früh. Das sind die Systeme, die zum Beispiel das ganze Code zusammen in einem sozusagen in einem Paket haben und die Datenbank ist auch so eine Einzelheit und da wird einfach alles gespeichert was sie brauchen und als so eine Einheit wird das ganze geliefert oder deployed in production und so das ist hauptsächlich das Monolith worüber wir sprechen so wenn wenn sie wirklich Monolith benutzen sollen das werde ich Ihnen jetzt erklären. Zum Beispiel ähm, am besten, wenn Sie am Anfang an sind oder Sie sind ein Startup oder eine ganz kleine Organ Organisation. Äh, dann Sie, Sie wissen überhaupt nicht, äh, wie Sie sich erweitern äh, möchten oder wie, wie sich Ihr, Ihr Software, Software weiter, äh, weiter erweitert. Äh, äh, und äh, wenn Sie zum Beispiel äh, ganz kleine und simple Applikationen haben möchten oder äh, wenn Sie wissen, dass Sie nur eine Datenbank haben möchten und äh, wie ich schon gesagt habe, wenn Sie schon äh, ganz klein sind und Sie haben nicht so viele Entwickler, Sie, Sie haben nur ein Team von, keine Ahnung, vielleicht fünf oder bis zehn Entwickler und dann es lohnt sich wirklich für Sie nicht, direkt mit äh, Microservices zu, zu starten oder äh, mit sowas ähnliches, sondern wirklich, es wird äh, am besten für Sie äh, direkt mit, mit Monolith zu starten. Ähm, warum Sie, Sie einen Monolith äh, benutzen möchten oder mit Monolith starten möchten, es ist viel einfacher das Ganze zu, ähm, zu überwachen oder Monitoring zu machen für, für Monoliths, äh, weil dann äh, Sie machen Überwachung wirklich für nur, nur das, das Einzel, ähm, so für das äh, System, die, die Sie gebaut haben und nicht wie beim äh, Microservices, wo Sie haben wirklich sehr viel äh, kleinere Services und dann müssen Sie wirklich für jeden Uh, Microservices, uh, Microservice, so ein, ein Monitoring System haben und uh, so das Ganze zu steuern und so weiter. Es ist wirklich nicht so einfach. Es ist dann einfacher uh, zu Troubleshooting, um, Refactoring von, von Ihrem Code ist viel einfacher, wenn Sie das Ganze immer noch uh, ganz klein hab, uh, habt und uh, wenn das nicht zu groß ist. Um, es ist einfacher, das Code uh, wieder zu benutzen um, oder Reuse zu machen von, von ihrem Code. Und ähm, ja, manchmal ist es wirklich viel, viel einfacher mit Monolithen zu arbeiten als mit Microservices, wie ich sagte, Monitoring, Scaling und so weiter. Es ist viel einfacher mit mit äh, Monolithen zu machen. Äh, so, äh, wie ich schon gesagt habe, so die, die Monolithen sind äh, Einzelheiten und äh, wir haben verschiedene äh, Arten von Monolithen. Das äh, äh, meist benutzte Monolith-Art ist äh, der Single-Prozess-Monolith. Äh, das habe ich schon am Anfang an erklärt. Das ist das Monolith zum Beispiel, wo das Ganze zusammengepackt ist in, in äh, einem Single-Prozess und äh, die Datenbank oder der Monolith hat nur eine Datenbank und die ganze Daten sind einfach in, in diese eine Datenbank gespeichert und das Ganze wird dann so zusammengefasst und in Production geliefert oder released. Ähm, wir haben auch die zweite Art von Monolithen, das ist das äh, sogenannte äh, Modular Monolith. Ähm, ähm, es wäre am besten, oder das Beste wäre für Sie, am Anfang an schon mit Modular Monolith zu starten. Warum? Weil dann können Sie wirklich so äh, die, die, wie soll ich das auf Deutsch sagen, so die, die Boundaries oder die Grenzen, die Grenzen setzen zwischen Ihren Modulen. Äh, äh, und dann äh, Sie können so verschiedene Teams haben, die an, an diesen Modulen arbeiten. Und äh, das ist schon ein guter Weg für sie wenn sie denken dass später äh, sie, sie können wirklich äh, in, in zukunft äh, einen monolith äh, sorry einen äh, äh, eine microservice architektur haben ähm, gut so dann in, in ihren in ihren datenbank was sie machen können es ist dann auch so dass zum beispiel sie, sie trennen ihre tabellen äh, nach ähm, äh, verschiedene äh, Schemas, so dass jeder Modul hat eigene Schema in Datenbank und dann es wird auch für sie viel einfacher dann später das Ganze zu splitten. Ähm, das ist leider ähm, nicht so häufig, dass die Leute äh, von Anfang an mit einem Modular Monolith gehen, weil sie vielleicht wissen sie das nicht oder äh, sie möchten das nicht machen. Aber es, wie ich sagte, es wäre wirklich das Beste für sie mit so einem Monolith direkt zu starten. So, Modular Monolith wird auch so als eine Einheit geliefert oder deployed. Und ja, was Sie auch machen können, Sie können diese Module auch als Nugget-Pakete speichern oder ja, es ist wirklich für Sie, wie Sie das machen möchten. Aber ja, einfach so mit einem Modular zu starten wäre am besten. Dann, wir haben so eine äh, andere Möglichkeit mit Modular Monolith weiterzumachen. Sie können auch Ihre äh, Module weiter äh, so erweitern, dass jeder Modul äh, ihre eigene Datenbank hat und dann haben Sie schon äh, das noch viel besser äh, verteilt, äh, wenn Sie später nach Microservices wechseln möchten. Dann am Ende wird das äh, so aussehen, wenn Sie dann äh, starten mit Microservices äh, und ja, es ist wie gesagt. Ganz, ganz einfach dann. Äh, dann wir haben äh, noch eine Art von Monolithen. Das sind das Third-Party-Monoliths. Äh, das sind die zum Beispiel Monolithen, die ähm, sie. Äh, On-Premise installieren oder Sie kaufen das Software-as-a-Service oder sowas ähnliches, zum Beispiel SAP-Systeme oder CRM-Systeme oder keine Ahnung, Salesforce oder sowas. Das ist ein Blackbox für Sie und Sie haben keinen kein Einfluss auf diese Systeme. Das bedeutet, Sie können da wirklich nicht ändern. Es ist so, so, es ist, so wie es ist. Und ja, es ist... Wie ich sagte, kein Einfluss, gibt es keine Möglichkeit, was, was zu ändern. Aber äh, es ist gut, dass diese Systeme, äh, heute äh, ja, heute haben diese Systeme zum Beispiel, die geben ihren, äh, Ihnen so das äh, direkte Zugriff auf die SQL-Datenbank oder die haben, am meisten haben die jetzt äh, so das äh, zum Beispiel, äh, so, sie, sie äh, äh, so dass Zugriff auf diese Systeme ist durch einen API und dann mit diesem API können Sie schon starten, zum Beispiel weg von diesen Systemen zu gehen, beim so einen Wrapper drüber zu, zu bauen oder sowas. Dann, dann haben Sie schon eine Möglichkeit, davon wegzugehen, wenn Sie, wenn Sie das möchten. Danach haben wir noch eine Art von Monolithen, das ist ähm, das Distributed Monolith oder Microlith. Äh, das ist das, ich darf nicht sagen, das Schlimmste, aber das ist äh, ja nicht das beste äh, Monolith, das Sie haben möchten. Das geht wirklich so, dass äh, äh, zum Beispiel, dass, wenn Sie starten, schon mit Microservices äh, zu, zu arbeiten, dann es passiert sehr häufig, dass die Leute in so einem Distributed Monolith landen, weil die, die haben das zu stark gekoppelt und zum Beispiel ein Microservice, ein Microservice hat sehr starke Abhängigkeiten von anderen Microservices und so weiter und dann, wenn sie etwas an einem Microservice ändern möchten, dann müssen Sie auf einem anderen Microservice was ändern und dann auf einem anderen Microservice und dann müssen Sie müssen äh, sich ihre Teams äh, immer wieder zusammensetzen und äh, die müssen ähm, über äh, über Änderungen reden und sagen, okay, wir haben hier was geändert, sie müssen da was ändern und so weiter. Und dann landen sie auch in so einem sogenannten Release Train. Und ähm, dann ähm, müssen die alle ähm, in, in gleich, so gleichzeitig müssen die alle das Ganze auf Production ähm, releasen und liefern und so weiter. Da gibt es äh, sehr viel wo Sie äh, Probleme, Probleme haben äh, können und so weiter. Also das möchten Sie wirklich nicht äh, haben. So, das ist das Schlimmste von, von beiden Welten, so von Monolith und von äh, Microservices. Wie ich schon erwähnt, erwähnt habe, äh, mit so einem äh, Distributed Monolith landen Sie ganz einfach oder ganz schnell in das Release Train. Äh, das Release Train, das ist äh, äh, etwas, wo Sie zum Beispiel, äh, wie ich sagte, Sie, Sie haben viel, äh, verschiedene Softwares oder verschiedene Module in einem Software, die Sie äh, zusammen äh, liefern möchten und dann müssen Sie äh, zum Beispiel, so alle Teams müssen das Ganze gleichzeitig äh, liefern. Und falls es passiert, dass zum Beispiel äh, ein Team hat das nicht äh, in Zeit zu Ende gebracht, dann passiert sehr sehr oft, dass zum Beispiel das ganze Re uh, Release ist uh, ge uh, in Gefahr, uh, um released zu, zu werden oder dann zum Beispiel ein Teil davon wird nicht uh, released und uh, ja, das ist wirklich schlimm für das für das ganze uh, Software, weil dann vielleicht etwas funktioniert nicht so richtig und uh, uh, ja, das ist ganz schlimm mit, mit Release Train, was sie, wo sie landen können. Um, Release Trains sind äh, sowas, wo sie zum Beispiel alle zwei bis vier Wochen oder äh, ein paar Monaten äh, das Ganze zusammen liefern äh, müssen. Und äh, da sind die Deployments, wie ich sagte, schon als Big Bang, Big Bang In In Events. Um, und auch ihr Code muss durch verschiedene Approval stages äh, äh, gehen. Und äh, ja, es ist wirklich nicht so einfach. Ich habe auch sehr äh, ich habe Erfahrung mit so, so etwas und das war nie so einfach. Wirklich, das war immer so. Wir haben zum Beispiel einmal pro Jahr oder zweimal pro Jahr hatten wir so die, die Release Cycles und dann muss alles vorbereitet werden, dass wir die, die ganze Software, die wir da haben, müssen wir dann zusammen liefern und äh, das war nie, nie, wirklich nie, nie so einfach. Gut, dann, ich habe schon etwas über Monolithen gesagt. Es klingt schon, dass das wirklich ähm, etwas direkt aus der, Helle, aus der Hölle rausgegangen ist, aber wirklich ist es nicht so. Äh, Monolithen sind wirklich nicht ihre Feinde. Äh, Monolithen sind äh, ähm, ja, so wie sie sind, aber es ist wirklich nicht so, dass sie immer uh, komplett weg von, von ihrem Monolith uh, weggehen. Um, als der Martin Fowler gesagt hat, um, Almost all the successful microservice stories have started with a monolith and got uh, too big and was broken up. So was, was er da sagen möchte, dass so jede uh, uh, gute Geschichte hat mit einem Uh, Monolith gestartet. Und wenn Sie schon erfahren haben, dass das Ganze zu groß gewachsen ist, dann haben Sie angefangen, das Ganze zu splitten und uh, um, auf Microservices uh, zu gehen. Um, und almost all the cases where I've heard of a system that was built as a microservice uh, system from scratch, it ended up in a serious trouble. Das ist wirklich wahr, weil um, es kann wirklich passieren, uh, dass zum Beispiel, wenn Sie von Anfang an mit Microservices starten. Sie haben nicht so viele erfahrene Leute und dann äh, enden Sie vielleicht in, in distributed Monolith und dann haben Sie wirklich nicht das äh, Microservice die Microservice Architektur und es wird wirklich dann ganz ganz schwierig für Sie. So deswegen ähm, Monolith ist wirklich nicht der Feind. Es ist besser mit Monolith zu starten und dann ganz langsam äh, zu splitten und den Weg nach Microservices so zu, zu folgen. Ähm, so ähm, wie ich schon sa sagte, machen Sie äh, das nicht von Anfang an mit Microservices, sondern äh, machen Sie ganz einfach äh, so äh, eine Monolith-Application und machen Sie, wenn Sie dann äh, drauf denken, das müssen wir äh, refactoren, refactoren oder wir müssen dann auf dem Weg nach, nach, nach Microservices gehen, dann machen Sie nicht die Big Bang Rewrites, so, äh, schmeißen Sie nicht das Ganze weg und äh, starten Sie nicht sofort äh, von Anfang an mit Microservices, sondern ganz langsam Schritt bei Schritt refactoren, splitten und davon lernen und dann weiter so jeden Microservice dann äh, weiter so äh, nach Erfahrung weiter splitten, weiter rausziehen und äh, einfach so machen. Äh, jetzt werde ich Ihnen erklären, äh, wann und warum Sie Microservices äh, benutzen möchten. Zum Beispiel, äh, die, die Microservices wollen Sie benutzen oder möchten Sie benutzen oder haben, äh, wenn Sie sehr, eine sehr große Organ Organisation sind, zum Beispiel wie Amazon oder Netflix oder Microsoft oder Google. Alle, alle anderen großen Organisationen, wenn sie sehr komplexe Applikationen haben möchten oder schon haben, ähm, wenn sie zum Beispiel sehr viel Probleme mit, ähm, mit vielen Benutzern haben, mit Highloads oder äh, mit sehr hohen Traffic, äh, dann möchten sie wirklich dann äh, bei ihnen äh, die, die Microservices haben. Dann zum Beispiel, wenn Sie sehr viel äh, kleinere äh, Units haben möchten, so die, die Modular Structure, ähm, und wenn äh, Sie möchten, dass jeder, äh, dass jeder Modul äh, komplett autonom ist oder der arbeitet nur für sich selbst und der hat keine Ahnung von anderen Services, dem interessiert das nicht, sondern sie bauen nur einfach ein, ein ganz kleines Modul, der hat eine Funktion und das war's. Und wenn Sie äh, viel ähm, Teams haben möchten, so das bedeutet, jeder Team arbeitet an einem Microservice. Und ja, das ist viel einfacher für die Teams, dann nur einfach auf einem Microservice zu arbeiten, sondern auf einem gro großen Monolith, wo sie dann über den, ganzen, über den ganzen System etwas ähm, oder alles wissen müssen. Ähm, warum Sie, äh, Sie Microservices benutzen möchten äh, oder sollen. Zum Beispiel, es ist viel einfacher, das Ganze zu deployen. Äh, zum Beispiel einen Microservice können Sie einfach so als eine Einzelheit liefern und nicht warten, bis das Ganze so also bis das Ganze fertig ist und dann das Ganze zusammenliefern. Und dann, wie ich sagte, einfach jeder jeden Microservice wird für sich sich geliefert. Da wird was geändert, zum Beispiel, wenn Sie Bugs haben oder sowas Ähnliches, Sie, Sie fixen den Bug da in Ihrem Microservice und dann äh, Sie Sie releasen nur das Uh, Microservice, was, was Sie haben. Um, es wird auch in Containers uh, deployed, so das bedeutet auch, es ist unabhängig vom uh, System da hinten. Uh, es ist viel einfacher in, in Containers uh, zu, zu deployen, dann es ist auch viel einfacher mit Kubernetes das Ganze zu orchestrieren oder mit einem anderen uh, uh, Orchestrator das Ganze zu machen. Äh, dann zum Beispiel, falls einer von Ihrem Microservice ist runtergefallen, äh, dann wird das Ganze dann äh, so skaliert, dass zum Beispiel macht sofort äh, Kubernetes macht so, sofort zum Beispiel äh, einen das eine Kopie von ihrem Microservice äh, komplett ab und dann wird das Ganze so an an den anderen Microservice skaliert äh, und was ist auch da äh, sehr wichtig zum Beispiel wenn einer von ihren Microservices ist runter das bedeutet nicht dass das ganze Service oder Website äh, ist komplett runtergegangen sondern nur einfach den Teil den Sie da brauchen funktioniert nicht und das war's so ähm, dann zum Beispiel mit Microservices, das Ganze ist viel einfacher zu verstehen, wie ich sagte, wenn Sie zum Beispiel die kleineren Teams haben, die nur auf einem Microservice arbeiten, dann, äh, wenn Sie Onboarding von, von neuen Kollegen machen, dann müssen die nicht wirklich das ganze System kennen, äh, sondern einfach, sie machen das Onboarding nur auf das äh, äh, Microservice, wo die, wo die arbeiten müssen. Und das ist alles so. Es ist ganz, ganz schnell, einfach und äh, es ist viel einfacher zu testen und äh, äh, ja, das, das ganze Weg mit Onboarding ist viel, viel schneller. Und ähm, wenn Sie zum Beispiel haben, so Ihre verschiedenen Teams haben, verschiedene Wissen über Technologien und so weiter, dann können Sie einfach auswählen, was Sie benutzen möchten. So zum Beispiel, es ist nicht nur abhängig davon, dass ein Microservice da ist, auf C Sharp gebaut und dann mussten die alle auf C Sharp weiterbauen, sondern es ist wirklich so, dass dann... Jedem, jedes Team kann einfach entscheiden, welche Technologie die die benutzen möchten, zum Beispiel auf PHP, auf JavaScript, äh, dann ein Microservice, wie ich sagte, schon auf C-Sharp, dann den anderen Microservice auf Node.js und äh, auch verschiedene Datenbanken dürfen die da benutzen. So, Es ist wirklich von Team abhängig, was die am besten kennen. So, Das, das ist auch das Beste von Microservices. Aber, äh, wie ich schon gesagt habe, äh, am besten starten Sie äh, wirklich mit äh, Monolithen. Äh, zum Beispiel, äh, es gibt sehr viele äh, große Firmen, die, die äh, am Anfang an mit Monolithen gestartet haben, zum Beispiel ein Beispiel mit Walmart. Zum Beispiel der Walmart hat äh, auch mit äh, Monolithen gestartet hat. Und, und dann haben Sie äh, erfahren dass so sie haben zum beispiel zwei jahre lang hatten die probleme mit online shopping auf black friday gehabt die, die zum beispiel es war sehr schwer für das monolith sechs millionen seiten aufrufen zu verarbeiten. So in einer Minute. Und damit haben sie zwei Jahre lang gekämpft und dann haben sie äh, festgestellt, okay, jetzt müssen wir hier wirklich was ändern, weil so geht das nicht mehr. Äh, das bricht, es bricht einfach alles zusammen. Die Leute sind nicht in, in der Lage mehr, was zu kaufen. Und dann haben sie gesagt, okay, bis 2020 haben wir den Ziel gesetzt, äh, nach Microservices zu wechseln. Und das haben sie wirklich gemacht. Und äh, nach dem Ziel oder nach dem äh, äh, weg, nach diesem Wechsel nach Microservices haben Sie schon äh, gesehen, dass das Mobile-Shopping hat auf 98 Prozent äh, gewachsen und äh, ja, dann hatten Sie wirklich nicht mehr die, die, diese Probleme mit äh, hohen Auslastungen. Äh, die können keine Ahnung bis zum äh, ein paar hundert Millionen aufrufen pro Seite oder pro Minute. Die, die waren in der Lage das ganze zu, zu, ähm, äh, zu, äh, zu verarbeiten und die hatten nicht mehr äh, solche Probleme. Und äh, zum Beispiel auch Amazon. Amazon hat auch äh, mit einem Monolith gestartet und danach haben sie Probleme mit Mergings gehabt. So, hauptsächlich war bei Amazon so, dass zum Beispiel alle Entwickler mussten das Ganze, ähm, die haben sogenannte Release Partys gemacht, äh, wo sie Wochen oder wirklich Monate lang mussten die, äh, das Ganze auf Master Branch äh, oder auf Main Branch mergen, äh, bis sie das Ganze dann... Äh, deployen können. So es hat wirklich das komplette Deployment äh, äh, verlangsamt und äh, es war wirklich die, die Hölle, das Ganze zu mergen. Sie wissen schon vielleicht, wenn Sie Entwickler sind, äh, was das bedeutet, das Ganze so zu mergen. Es ist echt sehr, sehr schwer. Und deswegen hat, hat sich Amazon entschieden äh, nach Microservices zu wechseln. Und so sieht das Ganze beim Amazon aus. Also das ist jetzt diese äh, sogenannte ähm, Dead Star äh, bei Amazon. Gut, dann ich habe noch ein paar Beispiele, aber zum Beispiel Netflix, äh, die haben auch mit einem Monolith gestartet und ähm, Netflix hat ähm, herausgefunden, dass die nach Microservices wechseln mussten, als sie zum Beispiel ähm, einen, einen äh, Breakdown äh, gehabt haben, wenn sie zum die, die hatten zum Beispiel nur eine Semikolon vergessen in ihrem Code und dann war das ganze Website runter. Und jetzt mussten Sie sich vorstellen, am Samstagabend sie, sie haben ihre Popcorns gemacht. Sie haben sich gesessen einfach Netflix an. Es geht nicht. Gibt es kein Netflix mehr? Sie, sie können nicht mehr gucken. Und ja, das Filmabend ist komplett versaut. Und ja auch die, die hatten sehr viel Benutzer und hohe Auslastungen und deswegen haben sie dich auch entschieden nach Microservices zu wechseln. So sieht das aus jetzt bei bei Netflix. Es ist wirklich ganz, ganz groß. Dann Twitter und Facebook, die haben sich auch entschieden nach sehr viel Benutzer und hohen Auslastungen. Sie haben sich auch entschieden, dann nach Microservices zu wechseln. Die haben so mit zum Beispiel PHP-Applications gestartet, mit MySQL-Datenbanken und so weiter. Und dann war für die auch das richtige Weg, nach, nach Microservices zu gehen oder zu wechseln. Äh, wie Sie schon sehen können, es, es ist wirklich nicht das On-Off-Switch, wo Sie sagen können, okay, jetzt... Ähm, machen wir wechseln oder wechseln wir direkt auf Microservices oder wir bleiben oder wir wechseln wieder nach Monolithen oder sowas. nee das ist wirklich ein, ein Prozess, wo Sie äh, die, die große Refactoring machen müssen und einfach äh, Schritt bei Schritt weiter nach Microservices zu gehen. Wie Sie das machen, werde ich Ihnen jetzt zeigen. Es gibt ein paar Patterns, die das ermöglichen, äh, dass Sie wirklich dann nach äh, oder in Richtung Microservices gehen können. Gut, ein, ähm, ähm, ein Pattern davon ist das sogenannte Strangler-Fig-Pattern. Ähm, der Strangler-Fig-Pattern ist so genannt, weil in, in Rainforests, da gibt es eine, eine Feige, die sich äh, über einem Baum, so sozusagen wrapped über einem Baum. Und das ist wirklich so, was Sie da in Ihrem Monolith machen möchten. Zum Beispiel, Sie machen diese, diese neue Funktionalitäten, diese Wrapper über Ihrem Monolith. Und wie Sie das machen, zeige ich Ihnen gleich. Zum Beispiel, wenn Sie einen Monolith haben, und alle ihre äh, Calls nach Monolith gehen durch, keine Ahnung jetzt, zum Beispiel durch, durch das Browser oder sowas ähnliches. Ähnliches dann, ähm, was Sie machen können, Sie können einfach ein HTTP-Proxy dazwischen setzen und dann, ähm, es wird viel einfacher dann Ihre ganze Calls zu steuern. Ähm, Benutzer kann das nicht merken, weil für die Benutzer ist das komplett... Äh, gleich und dann das nächste schritt für sie wäre das ganze zu identifizieren so welchen microservices sie rausnehmen möchten dann nehmen sie das microservice raus und sie deployen das microservice aber nicht releasen sondern einfach nur deployen und dann können sie in ihrem http proxy das ganze so konfigurieren dass jetzt den call geht direkt auf das microservice und dieser microservice nimmt die daten von sql datenbank und es geht zurück äh, zum zu dem endbenutzer aber äh, das müssen sie selbstverständlich zuerst nur testen und erst dann wenn sie sehen okay das funktioniert alles ganz ganz gut dann ähm, die, das ist immer noch nicht fertig, dann müssen Sie wirklich äh, äh, die Daten aus Datenbank rausnehmen und äh, dem Microservice geben, weil erst dann ist die ganze so, so Migration nach Microservice fertig, wenn der Microservice der Owner von Daten ist. Dann deployen Sie das Ganze auf äh, Production und dann ähm, releasen Sie das Ganze und, und dann ja, wenn das Ganze funktioniert, ja selbstverständlich, äh, dann haben Sie damit, äh, ist das das ganze Weg nach äh, Microservice hier oder nicht das ganze Weg, sondern ein, ein Teil davon ist schon fertig. Und dann dürfen Sie wirklich weiter damit gehen und äh, weitere Microservices äh, da rauskriegen. Äh, das strength pattern der funktioniert ganz gut, wenn äh, das Ganze zum Beispiel Module, die... Äh, die Sie rausnehmen möchten, die liegen komplett oben in, in, in Monolith-Architektur. Aber wenn das so geht, dass zum Beispiel das Modul, den Sie rausnehmen möchten, der liegt ganz, ganz tief in, in Ihrem Monolith, dann der Strangler-Fick-Pattern ist nicht das beste Pattern für Sie, weil dann wird das komplett ganz, ganz schwierig dein spiel kommt ein anderer pattern uh, das ist uh, der branch by, by abstraction und dieser pattern ähm, setzt äh, seinen fokus auf äh, code ähm, ähm, äh, verbesserungen und dann sich haben die möglichkeit äh, dass äh, die, die äh, sie haben die, die möglichkeit zum beispiel die zwei äh, implementation äh, in, in dem Zusammenhang so dass die zusammenarbeiten. Wie, wie das geht, zeige ich Ihnen jetzt. Zum Beispiel, Sie nehmen das Notification-Modul raus oder raus. Ich meine, Sie nehmen die, die Classes für das Notification-Modul und auch die Classes von anderen Modulen, die, die abhängig davon sind. Und was Sie da machen müssen, Sie machen da eine Abstraktion oder Sie machen es ist einfach so, so einfach, uh, einen Interface dazwischen zu setzen und dann das nächste Schritt wäre zum Beispiel uh, einfach eine neue uh, Service Implementation, Service Calling Implementation zu bauen und jetzt diese Service Calling Implementation ruft Ihren uh, Notification Service Microservice, so Sie bauen auch das Microservice nach diesem Notification module um, dann das nächste Schritt wäre, äh, Sie äh, machen nicht mehr den Call direkt nach Notification Module oder äh, zuerst, das äh, können Sie einfach äh, ganz ohne Probleme nach äh, Production ähm, oder Einfach deployen, aber nicht releasen, weil dann können Sie einfach die, die beide äh, Solutions äh, haben, um das Ganze zu, zu testen. Wenn Sie sehen, dass das Ganze funktioniert gut mit Ihrem Notification Microservice, dann haben Sie äh, eine Möglichkeit, das Ganze so, äh, so zu steuern mit zum Beispiel einem Flag. Eine Flagge, äh, dass äh, jetzt dieses äh, der, dieses Interface ist uh, calling oder ruft diese neue Implementation und ruft dann diesen Microservice. Ähm, dann, was Sie auch machen können, einfach das Ganze ähm, das ganze das ganze alte Code wegzuschmeißen und dann rufen sie nur das neue Service Calling Implementation for, for, äh, von ihrem Payment und Shipping Modul und dann rufen sie nur das, das Microservice. Aber äh, hier wäre auch sehr gut auf einen anderen, anderen äh, Pattern zu, zu denken, das ist das sogenannte Parallel Run Pattern. Ähm, das ist zum Beispiel äh, so gesteuert, dass sie die beiden Implementations in, in ihrem äh, äh, Code haben oder in ihrem äh, System haben, dass sie einfach, äh, dann haben sie viel, äh, viel Freiheit, zum Beispiel das Ganze zu testen, zu sehen, dass äh, äh, es liefert wirklich die, die, äh, die gleiche äh, Results und äh, wenn zum Beispiel etwas passiert, äh, dass, Ihr Microservice funktioniert nicht richtig, dann können Sie einfach mit dem Flag äh, steuern, dass die immer noch die, die alte Funktion äh, benutzen. Aber wirklich nachdem, wenn Sie schon gesehen haben, dass das Ganze äh, äh, super gut funktioniert, dann einfach das, äh, äh, das alte Code wegschmeißen und äh, nur das Microservice benutzen. Okay, gut, jetzt werde ich Ihnen äh, zeigen, wie die wie sie die ganze daten in datenbank spitten können ähm, es geht einfach so dass zum beispiel äh, wenn sie in ihrem monolith schon äh, gesehen haben was was sie rausnehmen möchten dann äh, setzen sie äh, zum beispiel das micro oder nehmen sie microservice raus dann was sie machen können ist so dass äh, äh, direkte verbindung, von Ihrem Microservice mit Datenbank zu machen und ja, das einfach testen, zu sehen, ob das funktioniert. Das ist wirklich nur einfach zum Testen, weil ähm, das ist dann zu stark gekoppelt und das ist kein, keine Microservice-Architektur überhaupt. So das, das ist ein No-Go für äh, das äh, Deploy oder für Release oder für ein Live-System, sondern einfach mal, um das Ganze zu testen. Und wie Sie das am besten machen können, ist einfach, Sie, Sie setzen einen API auf Ihrem Monolith und dann äh, Ihr Payments Microservice ruft den Monolith und zum Beispiel äh, in Ihrem Monolith äh, das Orders-Module, äh, äh, der nimmt die Daten von äh, SQL-Datenbank und liefert weiter nach, nach Payments. Uh, Microservice. Und das ist auch ein sehr guter Weg, weil damit können Sie uh, wirklich raus, herausfinden, dass da gibt es noch mehr uh, Teile von Ihrem Monolith, was Sie uh, dann rausnehmen können. Und dann zum Beispiel nehmen Sie das Ganze raus. Und dann ihr Payments äh, Microservice ruft nur das Orders Microservice und der liefert die Daten. Das ist immer noch nicht, noch nicht fertig, weil jeder Microservice muss eigene Datenbank haben, weil Microservice muss wirklich der Owner von Daten äh, äh, werden. Ähm, gut, aber damit haben sie schon einen guten äh, Weg gemacht. Sie haben ihr Monolith ganz gut reflektiert und verbessern. Ähm, es passiert auch so, dass zum Beispiel der Monolith muss die Daten von äh, Payments Microservices rauskriegen und dann äh, zum Beispiel, sie setzen das so, dass ihr äh, Payments, äh, so sie setzen ein API auf äh, ihrem Microservice und dann der Monolith ruft den API und dann kriegt der Daten direkt von, von uh, Microservices äh, äh, Payments, Microservice Und der Payments dann liefert die Daten zum Monolith. Gut, das wäre zum Beispiel ein Teil davon, wie Sie das machen möchten oder machen können. Es ist wirklich nicht so ganz, ganz einfach, aber wenn Sie davon mehr erfahren möchten, da gibt es ein sehr gutes Buch, was Sie lesen können, Refactoring Databases. Da wird viel mehr erklärt, wie Sie das Ganze mit Datenbank machen können. Gut. Jetzt so eine Microservice Architektur, ein Beispiel. Ich kann äh, so ich habe vor, vor ein paar Tagen sowas auf LinkedIn gefunden. Ähm, Sie wissen schon, da, da gibt es sehr viele Leute, die sich zum Beispiel als äh, Microservice Architekt äh, äh, vorstellen und so weiter, aber kann mir jemand sagen, was das oder? wo der Problem uh, liegt hier an diesem uh, Microservice, an, an dieser Microservice-Architektur. Wenn Sie, uh, ich weiß nicht, ob Sie schreiben können. Gut, dann ich erkläre Ihnen, äh, da ist wirklich das Problem, dass äh, da gibt es nur eine Datenbank und das ist das, das Problem hier, äh, weil der sogenannte Architekt hat das nicht so schön gemacht, dass jeder Microservice hat, hat eigene Datenbank, sondern nur einfach eine Datenbank und damit ist das nicht mehr die, die Microservice-Architektur, sondern eine ähm, ja, Distributed Monolith-Architektur sozusagen. Gut dann ähm, ich zeige ihnen eine success stories die wir bei uns hatten ähm, wir haben für einen ähm, airline company auch so was ähnliches gehabt wo wir zum beispiel ähm, ähm, einen distributed modular monolith hatten und so die, die services haben einen booking service angerufen und dann waren die daten äh, daten zurückgeliefert ähm, und das war gut, ähm, aber ja das, das Problem war, wie beim ja bei jedem, jeden, die, die nach Microservices gehen möchten, es war nicht so einfach, die, die Leute da, da reinzubringen oder neue Kollegen zu onboarden. Und äh, es war auch, da waren hatten wir auch Probleme mit hohen Auslastungen und... Äh, äh, auch IPOs oder sowas ähnliches, so die Bugs waren die Probleme, weil dann mussten wir das Ganze lief, äh, releasen und so weiter. Es war wirklich nicht so einfach mit so einem Modular Monolith oder Distributed Monolith zu, zu arbeiten. Und wir ja. haben auch in Release Trains gelandet und das war wirklich nicht so, nicht so schön. Ähm, was wir gemacht haben in, in sogenannte Second Iteration, ähm, haben wir das Ganze auf äh, Microservices gesplittet in vier äh, kleinere Microservices. Wir hatten auch ein CMS-System und dann haben diese Microservices so den Booking Service, das waren immer noch nie die Microservices, aber einfach auf kleinere Services äh, gesplittet und dann haben das Booking Service aufgerufen und dann waren die Daten zurückgeliefert. Äh, es war viel einfacher, das Ganze zu, zu deployen, Dann wir waren in der Lage, dass, ähm, so einzeln zu, zu releasen und die, die verschiedenen Teams zu haben und so weiter. Und dann ähm, wir waren in in, ähm, in dritte Phase oder dritte Iteration, wo wir dann wirklich das Ganze auf Microservices gespittet haben und äh, es war wirklich gut, weil dann haben wir äh, gesehen, dass wir noch mehr ähm, so sozusagen Microservices darauf äh, machen können so wir haben wirklich gesehen dass es liegt viel mehr äh, äh, kleinere Services da da äh, in diesem Monolith oder in, in jetzt kleinere, kleinere Services waren noch noch kleinere äh, Teile da drin was die was wir äh, dann später rausgenommen haben dann am Ende hatten wir so eine Architektur zum Beispiel, das ist auch nicht das Ganze, aber es war so, in. wir hatten in Frontend die die ganze Frontend Microservices, die haben einen API angerufen und dann oder das sogenannte Backend for Frontend und dann davon waren die die ganze Calls gesteuert nach Microservices und die Microservices waren auch nicht alle äh, so mit mit äh, dem, mit gleichen Technologien gebaut, sondern verschiedene Technologien. Und die haben mit einem äh, Service-Bus kommuniziert, kommuniziert zwischen einander. Und ja, es war viel, viel einfacher dann für die Teams und äh, für Testers, für Bugfixing, für alle. Dann, was haben wir achieved, als ich schon gesagt habe, spezialisierte äh, und äh, Unabhängige Teams. Es war easy, äh, einfacher und, und schneller, das Ganze zu, zu liefern, äh, neue Features zu bauen, das Ganze zu, zu releasen, deployen. Es war viel schneller äh, zu, zu testen, viel einfacher zu testen. Ähm, Bugs fixing war ganz schneller, ganz sicher. Und ja, das waren die schon, schon die Achievements, die wir geschafft haben. Gut. Ich bedanke mich sehr. Das war was ich, worüber ich heute mit Ihnen sprechen wollte, aber jetzt, falls Sie Fragen haben, bitte. Die Q&A Session ist geöffnet. Okay, wir haben eine Frage von Gunnar. Um, Strangler Fig vs. a branch by abstraction? Welche ist besser oder welche empfehlen Sie? Uh, es kommt wirklich um, von, von dem... Um, Teil in Ihrem Monolith äh, an, was Sie wirklich rausnehmen möchten aus Ihrem Monolith, wie ich schon erwähnt habe, wenn das Ganze äh, ganz, ganz tief in, in Ihrem Monolith ist, dann müssen Sie mit äh, oder Sie sollten einfach mit äh, Branch by Abstraction gehen. Und wenn die Module, äh, so, wenn die Teile aus Ihrem Monolith, on, on top of the äh, Monolith sind, dann gehen Sie mit Strength Graphic Pattern. Ähm. Es gibt auch eine Frage von äh, Herr Lange. Wir arbeiten okay, in der Automobilindustrie und es ist unklar, wann es besser ist, durch Abstraktion zu verwenden. Ah, Okay, das ist das, das gleiche, die gleiche Frage. Äh, eine Frage von Ladislav, was empfehlen Sie für UI-Strukturierung, Composition? Ich verstehe nicht die Frage ganz richtig. Was, was meinen Sie mit UI-Strukturierung oder Composition? Aber Fall, ja, ich glaube, ich verstehe, aber äh, mit UI äh, es ist einfach so, dass zum Beispiel Sie nehmen keine Ahnung mit, dass ähm, äh, Sie, Sie machen einen sogenannten äh, Microservice äh, oder mehrere Microservices in UI, zum Beispiel mit äh, React oder Angular und dann Sie, Sie, äh, Sie machen einfach nur den, den Teil, was Sie da brauchen, der kommuniziert mit Ihrem Microservice. Äh, ich, ich bin nicht sicher, was, was die Frage ist. What about monitoring microservices? It looks more complex. Yeah. Um. Monitoring äh, von Microservices. Das ist wirklich sehr komplex, äh, die die ganze Monitor, äh, die ganze Microservices zu, zu ähm, überwachen, wie ich schon vorher in, in Präsentation gesagt habe. Aber da können Sie zum Beispiel bei Azure so die Application Insights benutzen, das Ganze zu, zu überwachen oder zum Beispiel Grafana oder äh, sol solche äh, Apps oder ja, uh, Services zu benutzen, das, das, das Ganze zu, uh, zu überwachen. Es gibt auch Wege, dass die zum Beispiel ihre uh, Web APIs, uh, da setzen sie zum Beispiel, uh, dass jeder API hat so uh, den API, für das uh, hält und dann können sie einfach abtragen immer wieder, ob die, uh, ob die Up oder Down sind. Und von Herr Lange, es gibt da auch eine Frage, einfach nur 1 SQL-Fragezeichen. Ich verstehe das nicht. Gut, ich gehe noch einmal zurück auf die Frage von Herr R. Dennis R. von, äh, von Linde. So, es ist viel einfacher, wie ich schon auch erwähnt habe, die, die Monolithen zu überwachen, weil dann haben sie nur einfach ein System, die, die überwachen müssen. so Das ist auch eine, eine Entscheidung für Sie, wenn Sie wirklich, ähm, ob Sie beim Monolithen bleiben möchten oder äh, ob Sie dann weiter mit, mit Microservices gehen möchten, weil es wird sehr, sehr schwer, das Ganze zu, zu überwachen und zu steuern. Okay, haben wir noch Fragen? Herr Lange habe ich Ihre Frage ähm, geantwortet, beantwortet. Noch mehr Fragen? Wie viel von euch hat schon mit, mit Microservices gearbeitet? Haben Sie da schon Erfahrung? Gut, es gibt keine Fragen mehr. Okay, dann ich denke. Das war's dann die die Session schließen. Dann, ich bedanke mich sehr und wir sehen uns vielleicht noch einmal. Dann, tschüss!